Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. In diesem Video erfährst du, wie der Videotitel schon verlauten lässt, welche Aktientypen es gibt und was die jeweiligen Vor- und Nachteile für dich als Anleger sind. Starten wir direkt mit dem ersten, ja, sage ich mal, Aktientypus der Stammaktie. Stammaktien sind Aktien, welche dir ein Stimmrecht auf der Jahreshauptversammlung der jeweiligen Aktiengesellschaft garantieren. Wenn du also Einfluss auf das Unternehmen will, nehmen willst, <lacht> Zungenbrecher und bei Entscheidungen mit abstimmen willst, dann sind Stammaktien das Richtige für dich. In der Regel werden Stammaktien vor allen Dingen von Großaktionären erworben, da diese durch die hohe Anzahl an Aktien einen signifikanten Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen haben und Entscheidungen somit massiv mit beeinflussen können. Als Kleinaktionär hat man zwar Stimmrecht, kann damit aber nur relativ wenig Einfluss ausüben. Dein jeweiliger Stimmenanteil ist dann wahrscheinlich ähnlich hoch wie der eines Wählers bei einer Bundestagswahl. Ja Aus diesem Grund, meine persönliche Ansicht, man sollte dann eher Vorzugsaktien erwerben und was Vorzugsaktien sind, das werde ich jetzt erläutern und zwar sind es die Aktien, wo du kein Recht hast bei der Jahreshauptversammlung mit abzustimmen. Und dieses mangelnde Mitbestimmungsrecht wird jedoch finanziell ausgeglichen, indem Vorzugsaktionäre, also die Aktionäre die Vorzugsaktien haben, oftmals oder in der Regel eine höhere Dividende bekommen als Stammaktionäre. Neben der Unterscheidbarkeit hinsichtlich des Stimmrechts lassen sich Aktien auch hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit in zwei Aktientypen gliedern. Beim ersten Typus, der sogenannten Namensaktie, ist eine Eintragung des Namens des Aktionärs im Aktienregister notwendig. Ein Nachteil für dich als Aktionär ist somit die mangelnde Fähigkeit, die Aktie eben mal schnell zu verkaufen. Namensaktien sind in der Praxis eher selten und Aktionärsgesellschaften geben Namensaktien heraus, wenn ihnen der Überblick über die Aktionäre wichtig ist und sie insbesondere langfristige Anleger als Aktionäre haben möchten. Im Gegensatz zur Namensaktie ist man bei Inhaberaktien bereits rechtlicher Herr der Aktie, wenn man diese besitzt, sprich man besitzt das Papier oder aber hat das elektronische Äquivalent beim Online Broker im Depot liegen und dann ist man wirklich nicht nur in dem Falle Besitzer, sondern rechtlicher Eigentümer der Aktie. Ja, jetzt kommen wir zu der nächsten Typisierung welche sich anhand des Kriteriums der Nennwertdeklaration ja, vornehmen lässt. Bei der Gründung einer Aktiengesellschaft muss ähnlich wie bei einer GmbH in Form des Stammkapitals ein sogenanntes Grundkapital aufgebracht werden, welches auch als gezeichnetes Kapital bezeichnet wird und in der Bilanz auf der passiver Seite im Eigenkapital als gezeichnetes Kapital auch in der Bilanz aufgestellt wird. Die Höhe des gezeichneten Kapitals bzw. die Höhe des Grundkapitals nennt man Nennwert der Aktiengesellschaft. Der Mindestnennbetrag in Deutschland beträgt gemäß § 7 Aktiengesetz 50.000 Euro. Der feste Betrag des Grundkapitals kann nicht durch Gewinn oder Verlust verändert werden. Gleichwohl kann sich der Nennwert des Stammkapitals einer Aktiengesellschaft im Laufe der Jahre durch eine Kapitalerhöhung oder aber ja, dem antagonistischen Äquivalent der Kapitalreduktion verändern. In diesem Fall schauen wir ausschließlich auf die Kapitalerhöhung und dessen Wechselwirkung mit den Aktientypen Aktie ja, welche beide eigentlich fast gleich sind. Bevor ich auf diese Wechselwirkungen zu sprechen komme, zunächst noch einmal die Erläuterung einer Kapitalerhöhung. Eine Kapitalerhöhung bei einer Aktiengesellschaft bedeutet, dass das gezeichnete Grundkapital durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Einlage erhöht wird. Voraussetzung dafür ist nach deutschem Recht, dass die Kapitalerhöhung mit Dreiviertelmehrheit der Stimmrechte auf der Hauptversammlung beschlossen wird und eine Eintragung dieses Beschlusses ins Handelsregister erfolgt. Und durch die Erhöhung des gezeichneten Kapitals verändert sich der Nennwert des gezeichneten Kapitals logischerweise. Doch wie sieht es jetzt beim Nennwert pro Aktie aus, denn infolge einer Kapitalerhöhung kommt es ja dazu, dass sich die Anzahl der Aktien erhöht. Bei Nennwertaktien wird das Grundkapital der Aktien nach dem Nennwert der Aktien aufgeteilt. Oft beträgt der Nennwert 1 Euro, sodass bei einer Gründung einer AG bei einem gezeichneten Kapital von 50.000 Euro 50.000 Aktien gezeichnet werden müssen und bei einer Kapitalerhöhung von 20.000 Euro 20.000 Euro neue Aktien gezeichnet werden. Ja, während sich infolge einer Kapitalerhöhung das gesamte gezeichnete Kapital der Aktiengesellschaft erhöht, bleibt der Nennwert pro Aktie gleich. Das bedeutet, dass der festgelegte Nennwert einer Aktie immer gleich bleibt. Aktien hingegen haben keinen festgelegten Nennwert. Alle Stückaktien einer Gesellschaft sind allerdings am Grundkapital mit gleichem Anteil beteiligt, sodass sich der Nennwert pro Aktie aus dem Verhältnis der Aktienanzahl und dem gezeichneten Kapital ergibt. Der auf einzelne Aktien anfallende anteilige Betrag des Grundkapitals darf nach deutschem Aktiengesetz dabei 1 Euro nicht unterschreiten. Ausgenommen äh, angenommen, wir haben ein gezeichnetes Kapital von einer Million Euro und sagen einfach mal, dass in der Satzung der Aktiengesellschaft eine Aktienanzahl von 1000 festgelegt ist. Dann ergibt sich der Nennwert pro Aktie rechnerisch durch die Division der Aktienanzahl durch das gezeichnete Kapital der Aktiengesellschaft, in diesem Fall aus einer Million dividiert durch 1000, das Ergebnis lautet dann 1000, beträgt der Nennwert pro Aktie 1000 Euro. Und nun kommt es zu einer Kapitalerhöhung. Hierbei gilt, dass die Anzahl der Stückaktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöht werden muss. Das Verhältnis in diesem Beispiel beträgt 1 zu 1000. Jede Aktie hat einen Nennwert von 1000 Euro. Es gibt 1000 Aktien, das entspricht einem gezeichneten Kapital von einer Million Euro, wie im Beispiel erläutert eben. Und kommt es jetzt zu einer Kapitalerhöhung von 100.000 Euro, dann müssen genau 100 Aktien ausgegeben werden. 100 mal 1000 sind 100.000. Im Endeffekt unterscheiden sich die Stückaktie und die Nennwertaktie nur darin, dass bei der Stückaktie kein expliziter Nennwert ausgewiesen ist und bei der Nennwertaktie ein Nennwert festgelegt ist. In beiden Fällen führt eine Veränderung des gesamten Nennwertes nicht zu einer Veränderung des Nennwertes pro Aktie. Ja Und im letzten Typisierungskriterium unterscheidet man Aktien noch nach ihrem Alter beziehungsweise danach, ob sie seit der Gründung der Aktiengesellschaft bestehen oder aber ob sie im Laufe der Zeit infolge von Kapitalerhöhungen dazugekommen sind. Und da die Ausgabe junger Aktien infolge einer Kapitalerhöhung dazu führt, dass der Anteil an der Dividende und am Gewinn nun auf mehrere Aktien verteilt wird und auch die Stimmrechte der bestehenden Aktien durch die neuen Stimmrechte im Falle der Ausgabe junger Stammaktien in Relation zu der gesamten Stimmanzahl sinken, steht Altaktionären, also den rechtlichen Eigentümern, von alten Aktien ein sogenanntes Bezugsrecht zu und das ermöglicht den Altaktionären ihren relativen Anteil an den Stimmrechten und den Gewinn der Aktiengesellschaften somit auch der dem ausgeschütteten Gewinn der Dividende beizubehalten, indem sie die Verwässerung, die er erfolgt ist durch die Ausgabe der neuen, neuen jungen Aktien, durch den Kauf eben dieser neuen jungen Aktien ausgleicht. Angenommen, für jede Aktie wird infolge einer Kapitalerhöhung eine neue Aktie emittiert, dann hat der Altaktionär äh, das Recht, diese Aktie zu kaufen. Möchte er das nicht, kann er dann ähm, auf das Bezugsrecht verzichten. Oder dieses an gewählte Nicht-Altaktionäre verkaufen, welche die jeweilige neue Aktie kaufen möchten. Ja, das waren soweit die vier Typisierungsmöglichkeiten von Aktien. Wichtig ist, dass es sich hier nicht um einzelne Aktientypen handelt, sondern dass eine Aktie gleichzeitig Stammaktie, Namensaktie, Nennwertaktie und Altaktie sein kann. Andererseits, wichtig, kann eine Aktie nicht gleichzeitig Stammaktie und Vorzugsaktie sein nicht gleichzeitig alt und jung Aktie sein, nicht gleichzeitig Nenn- und Wert- und Stückaktie sein und auch nicht gleichzeitig Namensaktie und Inhaberaktie sein. Ich hoffe, ich konnte die vier Typisierungsmöglichkeiten von Aktien verständlich herüberbringen. Wenn ja, dann würde ich mich bei ein Like freuen und ein Abo. Und in dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.